Ich denke, das 3% Minimum ist das, was ich in den letzten 40 Jahren immer wieder gefordert habe. Ich habe also schon eine ganze Weile für Ärger gesorgt. 3% ist eine Art Grenzwert, mit dem man genügend Vielfalt hat an unterschiedlicher Nahrung, die vorhanden ist, damit alle erforderlichen Gruppen von Mikroorganismen in der Lage sind, ihre Aufgaben zur richtigen Zeit und am richtigen Ort zu erfüllen. Und die Leute denken nicht an den Fakt, dass jede Anbausaison sich von jeder vorhergehenden Anbausaison, die sie erlebt haben, unterscheidet. Es ist mal heiß oder kalt oder nass oder trocken oder eine Kombination von verschiedenen abiotischen Faktoren. Wie viel Sand und Ton hat man, wie verfügbar sind die Nährstoffe, die im Sand und Ton gebunden sind, damit deine Mikroorganismen sie entnehmen können. Man muss also diese ganze Vielfalt an Nahrung haben. Im Moment sind die landwirtschaftlichen Böden auf der ganzen Welt so stark ausgelaugt, in den meisten Ländern sind mehr als 50% Prozent des Mutterbodens in den letzten 100 Jahren bereits verschwunden. Hier sind wir also. Wenn wir gut existieren wollen, wenn wir wollen, dass künftige Generationen gut existieren können, ist das Wichtigste, was wir tun müssen, wir müssen in der Politikgestaltung unserer Welt, in der Politikgestaltung aller Nationen auf diesem Planeten verankern, dass der Boden ein Erbe ist das wir von der Vergangenheit erhalten haben und dass wir ihn als lebendigen Boden an die kommenden Generationen weitergeben müssen. Dies ist eine Generationenverantwortung, die wir alle dem Leben auf diesem Planeten schulden. Wir müssen eine große Anzahl von Menschen mobilisieren, mindestens 60% der Wählerschaft, was einer Anzahl von drei bis 3,5 Milliarden Menschen entspricht. Nur wenn wir das tun, werden demokratisch gewählte Regierungen den Mut und die Fokussierung haben, in die Regeneration des Bodens zu investieren und politische Maßnahmen und finanzielle Mittel für die Regenerierung des Bodens zu beschließen. Sei ein Teil davon und lasst es uns wahrmachen.